Ey, Mario Galaxy, ein, ein wunderbares Spiel. Wunderbares Spiel, ich weiß gar nicht mehr, ich, was, was ich machen wollte, ehrlich gesagt. Sterne sammeln. Das ist ein guter, ähm, ist ein Anhaltspunkt zumindest. Mhm. Und Daniel das hat schon ist, darüber geredet, seine Wie macht, seine Wie hat äh, nämlich äh, Framedops, wenn zu viele, äh, Figuren auf dem Schiff sind. Ja, das ist halt, das für halt Also, es wird, je voller es wird, desto, äh, Heißer wird meine Wii. Ja. Und das ist nicht gut. Und meine meine Wii funktioniert besser. Also, Nintendo, warum habt ihr verschiedene äh, Wii's? Was soll das? Hm. Ich habe übrigens meinen Timer erst jetzt gestartet, weil ich es verpeilt habe. Aber es passt schon. Die rote Nase der, des blauen Sorbetti. Mache ich jetzt. Oh, Junge. Oh, hm. Junge, ich darf 100 lila Münzen sammeln. Und ich habe ein. gibt es hier? Ich bin in der. Mission, wo ich schon eine Lieder müssen sammeln muss. Und ich werde von äh, Schatten Marius verfolgt. Und es sind. Das ist interessant. Ja. Ich habe auch nur 100 Sekunden. Äh, ich habe auch nur eine Minute Zeit, um äh, die Münzen zu sammeln. Also. Ja. Okay, ich muss hier Hasen fangen. Hi, wie geht's dir? Ich habe Sternenchips irgendwo versteckt. Okay. Hm, gut an? Im Schnee. Warum sollte man sowas machen? Wenn man das kann. Ja stimmt, ne? wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man sie auch nutzen. Hm. Das war ein schöner Stern, ich habe schon einen Stern. Was? Was hast du für einen Stern gemacht? oder lila Münzen. Achso, stimmt ja. <lacht> Kurzzeitgedächtnis und so weiter. Aber das ist doch das Item, Junge, warum nutze ich das nicht? Wie viele Sterne hattest du eigentlich? Ich hatte 23, aktuell ah, habe ich... okay, yes. ich habe jetzt 28, glaube ich, ich weiß nicht. Oh, in der ersten Galaxie ist ein Komet erschienen. Willkommen bei meinem weiteren Spiel mit dem Wanderer. Hast du Lust auf etwas Neues, Ganz einfach Eis laufen und so, nimm dich in den Stadt. Äh, okay. Bist äh, du der Stern, mein Freund? Wenn ja, dann ist es gut. 100 Punkte, äh, 500 Punkte. Was muss ich machen? Okay, ich werde es sehen jetzt beim ersten mal wahrscheinlich ah, verstehe so das okay also. das ist cool oh mein gott ist wie mario party und ähm, ich habe eine kleine story die hat okay. äh, das ist eigentlich nur, nur was lustiges was ich jetzt auch nicht mit dem namen äh, wählen werde weil ähm, das könnte sonst Probleme für die personen bedeuten wenn der name irgendwie bekannt wird oder <lacht> sowas. also man kennt es ja schule und so mhm. und und da gibt es das thema da gibt es manchmal diese ähm, diese klausuren Kennt mhm. sicherlich hier ab und zu schon mal gibt es leider äh, muss man leider machen und man kennt es sicherlich äh, ich weiß nicht wie es bei dir gehandhabt wird aber bei uns oder bei dir gehandhabt wurde ähm, aber bei uns muss man immer, immer Handy und alles abgeben und äh, darf bei manchen Lehrern äh, nur das Mäppchen auf dem Tisch haben und die Klausurbögen. Je nachdem mhm, Bei ich, uns ist es halt nur in der Abschlussprüfung so, dass äh, die Handys abgenommen wurden. Ja, bei uns werden die halt jetzt immer abgenommen, jedes Mal. Und das Lustige ist, ich habe keine Klausur geschrieben und es gibt bei uns so einen Raum, wo sich die Leute aus der Oberstufe immer hinsetzen können. Oh nein, ich habe keine Zeit, ich brauche Zeit! Okay, ich sterbe. <lacht> ich sterbe, weil ich mache gerade einen Zeitkomet. Oh, ich brauche noch vier Sterne, Mann. Und, ähm, ja, ich habe keine Klausur geschrieben und wir sitzen, äh, ich sitze so mit anderen in diesem Raum. <lacht> ah! Und tot. Ich hätte <lacht> eine Sekunde mehr gebraucht. Aha. Um, oh. Und ich sitze, ich darf wieder von vorne, ich darf kom von komplett vorne beginnen, na oh, toll. Okay, ja, ähm was ich mache das einfach so ich bringe da einfach hoch. Das geht schneller hm. es sei denn, man macht den sprung richtig ja auf jeden fall ich saß da in dem raum mit den leuten mhm. und auf einmal kommt eine schülerin aus der klausur raus ich war ein bisschen verwundert weil die hatte noch über äh, einein, anderthalb Sch schulstunden zeit tatsächlich von drei Nold. von drei stück und dann kommt die auf einmal so, ey, gib mal, de gib mal dein Handy, hat sie zu einer Mitschülerin gesagt. Und dann, und dann hat sie Sachen gegoogelt, die sie brauchte für die Klausur. Ich dachte mir auch so, alter, das ist ja verdammt schlau. Das sind ja, da werden schmutzige Tricks äh, angewendet. Mhm. Aber es hat so, es hat dieser Person eh nichts gebracht, wie ich es erfahren habe. Aber, ja. <lacht> war jetzt auch keine Person, die dafür bekannt ist, gut zu sein, aber, ähm... Ich find's lustig. Ich find's auch verdammt lustig. hat sich extra die Mühe gemacht. Ja. Dann verkackt. Mhm. Okay, ja. Weißt du, bei mir war es halt immer so in der Abschlussprüfung, da wird doch immer so ausgelost, welchen Platz man bekommt und so. Bei uns nicht, das wurde nie ausgelost. Lord bei uns auf jeden Fall schon und ich habe ähm, und das die Abschlussprüfung das sind ja in so verschiedenen Fächern auf mehreren Tagen verteilt und so weiter und äh, mhm. ich hatte zweimal hintereinander dieselbe Nummer das heißt ich hätte theoretisch theoretisch äh, irgendwas unter dem Tisch verstecken können was mir geholfen hätte <lacht> ich meine nicht ich, ich wende sowas nicht an aber ah, komm ich schon ich muss ich schaff ich schaff die Mission nicht, ich hab schon wieder zu wenig Zeit Komm schon, ich habe zwei Sekunden Zeit, den Stern zu kriegen. Ich fand es aber großartig, Lä -läuft die Zeit dass noch? ich diese Möglichkeit hatte. Oh scheiße, bitte sag mir, dass die Zeit nicht. Die Zeit läuft nicht weiter. Oh mein Gott. No. Wenn man den Boss hat läuft die Zeit nicht weiter beim Tempokomet. Beim Zeitkomet. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Hier ist ein Schneesturm und ich sehe nichts. So, du warst bei deiner Nummer da. Bei meiner Nummer, ja, ich bin eigentlich fertig. Ich habe einfach zweimal die hintereinander dieselbe Nummer gezogen. Mm, das ist natürlich super. Und ich hatte die Möglichkeit, aber andererseits war das immer so neben dem Lehrer. Das heißt, wenn ich so einer wäre, dann wäre es gar nicht so schlau gewesen. Ich sag mal so, es gab Leute, die haben in äh, was war es, bei mir war es damals Latein, die haben unter dem Tisch einfach das gesamte Buch offengelegen, offen äh, äh, rumliegen haben. Das war komplett offen. Es lag dann da rum und die konnten dann die ganzen, äh, Vokabeln nachschlagen, die bei Latein wirklich verdammt viele waren. Es gab halt einige, die, ähm, also das ist nicht bei der Abschlussprüfung, aber generell so, die, äh, quasi so ein Blatt einfach die haben so einen offensichtlichen Spielkabel benutzt und haben so gesagt ja das ist einfach ein Schmierblatt das habe ich mir eben gemacht so mm, das, ist, das, das stimmt auch das gibt's auch bei einigen so ähm, ja die beste Methode ist es einfach auffällig zu sein quasi also bei mir hat jemand äh, in der Sprache dann Klausur geschrieben ich bin zwar nicht in dem <lacht> Kurs drin weil ich die Sprache nicht habe ähm, aber meint er so er wusste was dran kommt weil die Lehrerin immer sagt was für eine Art Text dran kommt Mhm. Ähm, und dann hat er sich immer äh, zu Hause diesen Text äh, vorgeschrieben und dann einfach abgegeben und die Lehrerin hat nicht gecheckt, dass das äh, nicht der Text war, obwohl es ja Mal. eigentlich, obwohl es ja eigentlich immer so Situationen gibt, wozu man einen Text schreiben soll. Die Lehrerin hat es aber mhm. anscheinend nicht gemerkt. Okay, das ist das ist seltsam. Also äh, wir hatten ein Buch, das hat mir sehr geholfen übrigens bei der Abschlussprüfung. Wir hatten ein Buch, wo die äh, vergangenen Prüfungen der letzten jahre wo die alle drin waren und die meisten aufgaben wurden wieder verwendet <lacht> als ob also, also bei... so gefühlt ja Oh mein, jetzt kriege ich die mission auch schon wieder nicht hin na tot ich wusste ganz genau was ich machen müsste. wir hatten auch so ich weiß nicht die lehrer durften ja nicht sagen was genau ähm, für aufgaben dran kommen aber sie konnten uns die themen sagen was was sehr hilfreich war ja, also was heißt Themen? Bei uns könnten sie äh, sagen, was für eine Art Typ, also was für Typen drankommen, zum Beispiel bei Deutsch und Englisch. Aber ja, sowas halt, sowas genau. Aber das kriege ich auch, kriege ich auch so immer gesagt, von daher. <lacht> ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie es anders gelaufen wäre. Bei Mathe bin ich äh, knapp davon gekommen, bei den anderen übelst gut. <lacht> zu so zwei keine ohne meine Tricks also meine Mathe Abschlussprüfung äh, also in der zehnten Klasse für Mathe keine Ahnung ich bin da, die Lehrer meinten zu uns wir sollen zu dieser, dies bei uns ZAP, also zentrale Abschlussprüfung äh, man solle mhm. zu dieser Prüfung äh, man, man soll keine äh, Übungen zu dem zu der Klausur machen, also wir sollen da wirklich einfach nur rangehen äh, als ob es eine Leistungsüberprüfung ist Ab Halt einfach so eine Über äh, so ein Test. Wir sollen da nicht rangehen wie eine richtige äh, Klassenarbeit. Okay. Also, und ich habe auch nicht gelernt dafür, ich bin ehrlich. Keiner hat gelernt, weil die haben gesagt, wir sollen dafür nicht lernen, ausnahmsweise mal. Und ich habe ja. damals nur für Mathe gelernt. Ich und hab, Deutsch ein bisschen. Ich habe da Ja, Deutsch, keine Ahnung, schaut man sich mal wieder Aufbau an, aber das kann man halt auch irgendwie... Ja, sowas halt. Aber im Endeffekt, ich hatte glaube ich dann, ich hatte dann in der Mathe-Klausur volle Punkte, Nein, nicht volle Punkte, ich hatte bei einer Aufgabe Punkte verschenkt, aber da wusste ich in dem Moment, wo ich es abgegeben habe schon, dass es falsch war. Ja, <lacht> ja das kenne ich so. Das ist am schlimmsten, oh Gott, das ist ein mieses Gefühl. Ist egal, war immer noch eine glatte Eins, von daher. Wo wir schon beim Thema sind, hast du eigentlich schon mal äh, gespickt auf irgendeine Art und Weise? Ich habe einmal in der Mathe-Klausur gespickt. Ähm, ich habe auch, hab auch schon mal bei anderen Sachen gespickt, glaube ich. Ähm, aber in der Mathe-Klausur habe ich gespickt. Ich habe mir zwar einen Spickzettel geschrieben, den habe ich aber nicht verwendet. Hm. Und ähm, ich konnte von dem, von dem Typen, der direkt neben mir saß, äh, hören, ähm dass er was nicht verstanden hat. Und dann habe ich auf mein, meinen Spickzettel ähm, die Formel aufgeschrieben zu dem, was er nicht konnte. Und dann hat man Lehrerin gesehen, wie ich ihm das gezeigt habe. Also ich habe ihm das gezeigt und als ich das dann wieder weggepackt habe, hat meine Lehrerin das gesehen und hat, ähm, <lacht> hat mir dann äh, die Prüfung äh, abgenommen. Also sie hat mir den Spicker abgenommen und nach der Klausur hat sie zu mir gemeint, äh, was davon hast du gebraucht auf der Klausur? Was hast du dafür verwendet für die Klausur? Und dann hast du mir wirklich nur den Themenbereich äh, weggestrichen von den Punkten her. Ach so, okay. Also sie hat mir nicht für alles eine 6 gegeben. Sie hat mir nur für das 6 gegeben, was auch... Äh, also <lacht> nicht mal für alles, was da drauf stand, sondern nur für das, was hm? ich... Also das da stand zwar zwei Sachen drauf, aber ich habe ihr gesagt, dass ich ähm, nur das eine äh, äh, schon vor der Klausur draufgeschrieben hatte. Das hat sie mir dann auch geglaubt, was ich echt gut fand, weil es war halt die Wahrheit. Ähm, hat sie mir dann wirklich nur die Punkte für diesen Teil gestrichen. Obwohl ich den Spicker für diesen Teil nicht verwendet habe. Aber, ja, das kann, kann sie halt nicht nachweisen. Ich fand schon fair genug, dass sie mir keine 6 für die gesamte Klausur gegeben hat. Es war halt vor allem ärgerlich, ich hab's nicht verwendet. Und weil ich dann jemand geholfen habe, habe ich dann, äh, mhm. wurde ich mich also, Ah, oh, das ist halt echt so okay. Na scheiße. Ja, also bei mir war es halt immer so, was ist immer? Ähm, ist es tatsächlich, habe ich das nur einmal gemacht, aber das war nämlich so, dass äh, die ganze Klassenarbeit in die Gruppe geschickt wurde und zwar von anderen Schülern. Was? Und, ähm, der Lehrer, und zwar schon eine Kontrollierte, der Lehrer hat sie nämlich kontrolliert und da hat man die richtigen Antworten gesehen und die habe ich auswendig gelernt. <lacht> oh Mann, okay. Und ich habe eine Eins geschrieben. <lacht> Ach ja. Äh. Hey, das? Ja, so ist es halt. Wie soll das denn äh, funktionieren? Wie sollst du das lernen? Schrei schreibt ihr die Klausur nicht alle zusammen? Wir schreiben sie alle zusammen. Das Ding ist halt ähm, von der Parallelklasse. Das war in einem Nebenfach. Und, ah, äh, bei uns ist es so, wir haben ja... Also bei mir in der Oberstufe gibt es ja jetzt Kurse und ähm, mhm. die, zum Beispiel meine Deu die Deutschkurse, äh, unsere Deutschkurse, die Grundkurse, die werden alle beide gleichzeitig geschrieben und kriegen auch die gleiche Klausur, aber die werden parallel geschrieben, damit sowas nicht kommt, sowas nicht passiert. Mhm. Und das ist halt, naja. Die wurden halt von einem anderen, von einem Mitschüler aus der Parallelklasse wurden die gelegt und äh. Das Ding ist halt das war keine komplexe Arbeit, das war eine Seite. Von daher. Ja. Also ich habe auch schon mal Also ich hatte ich habe auch schon mal ich habe auch schon mal öf, ich habe öfters gespickt, aber ich mache das nicht mehr seit 4 5 Jahren. Weil ich da irgendwie ich, ich nein, es ist einfach falsch. Habe ich mich jetzt für entschieden. Seit 4 5 Jahren mache ich das nicht mehr. Man bescheißt sich halt selbst dabei deswegen. Ja. Verarsch dich halt selbst Also es geht ja nur um die Note Aber andererseits ist es eh egal Ich habe es äh, bis Klasse 8 Oder so gemacht Was mhm. aber an sich vollkommen egal ist Weil das juckt eh keinen mehr Auf deinem Abschlusszeugnis Das steht eh nicht drauf ja das ist Zumindest in meine richtigen Zeugnisse Alle äh, fair mhm. Und ähm, Ja ähm, Eine Ich hab zwar in der neunten also Da hatte ich noch Latein da gab kann man das als Spicken verwenden ähm, wir wussten halt von der Lehrerin es wird ein original lateinischer Text rankommen. und es gibt äh, Bücher mit äh, allen lateinischen Texten von jedem Autor und dann haben wir ähm, einen Text den ein anderer Mitschüler äh, bei, bei unserer Lehrerin auf dem Tisch gesehen hat ähm, hat die ähm, hat die gesagt ey ähm, also, wir sind davon ausgegangen, dass dieser Text in der Klausur drankommt. Dann hat, mhm. Und weil es ein Originaltext ist, gibt es natürlich auch äh, Übersetzungen dazu. Ach so, ja. Und wir haben dann, aber ich habe dann dennoch mehrere Texte, mehrere Übersetzungen auswendig gelernt. Weil Latein ist halt so. Bei dieser Lehre konnte man nur eine 4 kriegen. Ich war immer so 1 oder 2. Aber bei der habe ich halt immer. immer ich habe bei der immer eine 4 oder also meistens eine 4 bekommen. Mhm. Ich glaube, einmal eine 5. Und auch irgendwie einmal eine 2. Ich weiß nicht, wie das wie das funktioniert hat. Keine Ahnung. Und ähm, <lacht> ja, dann habe ich mehrere auswendig gelernt und eine der Übersetzungen kam auch dran. Achso. Und die habe ich dann auch so niedergeschrieben. Und was passiert? sie hat mir für die Übersetzung eine 5 gegeben, obwohl das, oh. eine, obwohl das eine professionelle Übersetzung war. Lol. Ja, schwierige ja. Sache. Vor allem, sie hat nicht gesagt, dass, äh, dass das aus, aus einem Buch, aus diesem Übersetzungsbuch geklaut ist, weil an sich hätte man das halt auch echt auswendig lernen können, wie ich es auch getan habe, wie viele andere Saktaner haben. Aber die hat einfach eine 4 und eine 5 gegeben für all diese Leute in der Übersetzung. Und du ähm, musst verstehen, es gibt in, in Lateinklausuren, gibt es zwei Aufgabenbereiche, zumindest bei mir. Einmal äh, Grammatik, oh, äh, Grammatik und Sach-, Sachfragen weil man auch äh, irgendwie was über lateinische Geschichte kennengelernt hat und es gab äh, die Übersetzung und der hm? Übersetzungsteil obwohl er äh, nur ein, ein äh, eine der drei Aufgaben ist macht dieser Teil zwei Drittel der Punkte aus Lol. und wenn da eine 4 und eine 5 drin ist kann man sich ja vorstellen wie scheiße die Noten oh. waren und vor allem die ähm, Sachaufgaben das waren halt immer Texte die wir gelesen haben oh Gott ja und, ja gab immer Sachaufgaben, wo wir Texte zu gelesen hatten. Und selbst wenn man drei, vier Seiten geschrieben hat, ich habe glaube ich, das Beste war mal zwei von 15 Punkten bekommen. Also da konnte man auch keine Punkte holen. Man konnte nur Punkte in den Grammatikaufgaben äh, bekommen. Kriege ich jetzt hier auch den Stern? Ah, hier. Bei mir, also ich weiß eigentlich auch gar nicht, ob ich das ich erzählt habe, als Spicken werten kann. Ich meine, ich verstehe das halt. Unter spicken verstehe ich halt, wenn du während der Arbeit mhm. nachguckst. Ach du Scheiße, ist das alles knapp? Gott ey. <lacht> ich glaube, so. es war auch mal ganz cool, während den Latein-Tests äh, zu spicken, mhm. weil äh, entweder man hat gelernt oder man konnte nichts. Und wenn man nichts konnte und aber ehrlich war, dann hat man einfach äh, als Übersetzung bei jedem Wort äh, Töten oder Foltern äh, hingeschrieben. weil, <lacht> weil un Oder oder irg irgendwas mit, äh, mit äh, Sex oder Vergewaltigung, weil ähm, wirklich gefühlt die Hälfte aller Vokabeln, die man in Latein lernt, ha behandeln solche Themen. Ich weiß nicht, wieso, was mit den falsch ist. Und dementsprechend, und dementsprechend, diese Vokabeln haben wir ja auch gelernt, um Texte zu übersetzen. Und diese Texte waren immer irgendwie auch immer ähm, an die Mythologie angelehnt, die man lernt. Und hm? dementsprechend haben diese äh, Übersetzung auch diese Wörter enthalten. Und dementsprechend waren auch die, äh, war das auch sehr, sehr weird, was man da gelernt hat. Ja, gut. Ja. Was soll man dazu groß sagen? Ich weiß es nicht. Wie viele Sterne hast du? Ich habe 28. Alter, hast du viele Gold? Ich habe 31. Oh, du hast einen ich habe noch in den hinteren Welten. Du hast einen aufgeholt auf jeden Fall. Ja, seht ihr? Seht ihr? Schreibt mich nicht ab. Ich hab dich auch also. schon abgeschrieben. Oh, oh Alter, das, war, das oh. war übrigens kein Wortwitz, okay? Vergesst es, nein. Das war wirklich nur absichtlich. Was für ein Witz? Wir haben über Spicken geredet. Abschreiben. Ach so? Okay, die Zeit ist jetzt auch vorbei. Alter, okay. Darum ja, haben wir auch keine neue Mission angefangen. Ja, ähm, das war's. Margarita. Im nächsten Part mache ich den Bowser, Castle. Könnte ich auch machen, habe ich aber keinen Bock zu. <lacht> ich lasse ihn noch ein bisschen warten. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei Daniel vorbei und, ja, bis dann. Tschüss.